Juri, ja, wie siehst du vom, vom äh, es geht ja um Inszenierung, es geht um Erlebnisvermittlung, es geht um Entertainment. Wie heißt es du, jetzt, dass es das auch ein Spiel? Wir sind jetzt einen halben Tag, kann man sagen, so durch ein paar Pavillen äh, gelaufen und äh, ich glaub, die große Herausforderung ist wirklich so äh, Vermittlung von, von, von, von Themen, von, von Inszenierung, von Ideen äh, und wie du das eigentlich kannst so sagen, eigentlich vermitteln und da sehen wir, dass viele Nationen sage ich jetzt mal, manchmal am Thema vorbei es hat viel wenig Inhalt ähm, andere machen es wiederum sehr gut ähm, es ist ein Entdecken glaube ich und es geht auch, auch um auch in sich die Tiefe von, den, von Themen und oder es gibt da gibt es verschiedene, verschiedene Länder die das verschiedene Tief machen mhm. Jetzt ist ja sehr viel digital, haben wir gesehen, Inhalt ist King, sozusagen aber es, ist auch, es muss ja auch für sagen wir mal, so viele Schulklassen, sehen wir ja da, Jetzt muss auch schnell vermittelbar sein, das klingt nicht anders. Korrekt, ja, also da muss man wirklich sagen, dass da viel über das Ziel manchmal ist manchmal ist es zu banal, zu einfach und manchmal ist es zu kompliziert. Ähm, es gibt ein paar gute Beispiele, die, die das recht gut gemacht haben. Wir waren begeistert, wir vom polnischen Pavillon, oder Xavier Belprat ähm, umgesetzt hat. Sie sagen, sehr gelungen so im gesamten. Ähm, und dann gibt es ähm, andere, die das überschüssen. Ja, Aber Ich glaube, da wäre es jetzt ein bisschen äh, schwierig, dass jetzt alle noch in Detaillieren zu gehen. Ja, genau. Aber Lustig ist dass du jetzt Polen sagst, weil Polen ist irgendwie wie haptisch. Oder? Sehr ja. Und das war ja. natürlich auch ein, ein Perle. Und es hat überrascht. Ja, es hat überrascht, ja. Aber es hat uns wahnsinnig gefallen. Genau, weil die, also die Idee ist ja, dass sie quasi die die Vogelschwärme, ähm, wo über die über Polen eigentlich haben sie inszeniert ähm, mit einer sehr schönen Architektur, Fu Tausende von so, so Vogelsilhouetten, ähm, die durch, durch das Pavillon fliegen. Und, und doch auch ganz einfache, äh, Wir haben eine tolle Einführung durch eine ganz äh, charmante ähm, Hostess, die uns innerhalb von einer Minu eineinhalb Minuten so einen, so einen Elevator-Pitch eigentlich Polen verkauft hat. Und das ist schon gut. Genau, die Landscape von, von, von Polen. Genau. Also, Storytelling ist, ist alles, oder? wie wie, wie, wie geht das über? Die einen bringt das besser, andere bringt, die anderen bringen es schlechter rüber. Ähm, ich glaube, das Learning ist ein oder es ist relativ schwierig, das Ganze von, von, dem, von der, von der Riesigkeit, die man hier erlebt, nachher auf einen Stand oder auf ein Event zu Ich glaube, das ist die grosse Schwierigkeit. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, es ist alles abdunkelt. Es das das ist nicht hell, Leute. Das haben wir natürlich zum Teil äh, auf einer Location. Genau, also wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen noch die ein oder andere Idee können. Äh, können äh, ja, mitnehmen. Sonst ist, wie du sagst, viel Projektion, viel LED, viel Gigantismus, Budgets, die man natürlich nie auf der Messe nie hat. Aber äh, es gibt doch so die eine oder andere Idee, die man, wo man kann sagen kann, ist gut gelungen, ist einfach adaptierbar. Und äh, das haben wir doch mitnehmen von, ja. von Dubai Genau. Ja. Was man zum Schluss kann sagen kann, Live spielt. Oder? Life live Matters. Live ja. live, Matters, live ist König. Äh, es ist sicher einer der Tage, wo es viel viele Leute hat, sage ich jetzt mal, mhm. gespürt. Äh, und das freut uns am meisten. Also, Live ist live. Und das ist eigentlich die Message, die wir euch von Dubai mitgeben möchten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.